Hallo Ali und herzlich willkommen zum Fünf-Gänge-Menü der United YouTube-Cooks. Ich werde heute als Hauptgericht Brust und Keule von der Wachtel zubereiten. Dazu gibt es Kartoffelstampf mit Steinpilzen, glasierte Fingermöhrchen und ein lecker Portweinsüßchen. Ich benötige dafür heute Wachtelkeulen und Wachtelbrust. Die Wachtelbrust werde ich jetzt gleich nochmal häuten. Die Haut werde ich separat braten und dazulegen. Dann werde ich die Brust in Speckstreifen hier, in Frühstücksspeckstreifen einwickeln. Vorher noch ein bisschen salzen, vorsichtig salzen, weil der Speck ja schon Salz hat. Die Keulen werden nicht eingewickelt, die werden etwas stärker gesalzen und gepfeffert. Beides dann im Butterschmalz scharf anbraten. Die scharf angebratenen Teilchen dann wieder zurückgeben, in diese Schildchen, Alufolie rüber, im Backofen nachgaren. Für das Kartoffelstampf nehme ich Kartoffeln, die werden ganz normal gekocht, kommen dann nachher durch die... Kartoffelpresse durch, dann gebe ich noch ein bisschen Steinkülze dazu, die werde ich, das sind jetzt hier etwa 5 Gramm Trockengewicht, die werde ich jetzt in lauwarmem Wasser gleich einweichen, ich werde sie dann nachher ausdrücken, ein bisschen in Butter noch anbraten, zum Kartoffelstampf geben, dann auch noch ein bisschen Milch dazu, dass das Ganze ein bisschen geschmeidiger wird, etwas Petersilie dazu und dann nochmal mit Salz abschmecken. Die Möhrchen werde ich in Salzwasser 5 Minuten köcheln lassen. Dann nehme ich sie raus, werde in einen separaten Topf nochmal Butter und Zucker karamellisieren, die Möhrchen dazugeben und noch etwas Kochwasser von den Möhrchen und so lange dann in diesem Kopf vor sich hin köcheln lassen, bis das Wasser komplett verkocht ist. Dann haben sie diese schöne glänzende Oberfläche. Das Portweinsüßchen dafür werde ich dann nachher äh, den Portwein hier etwa 100 ml nehmen, den etwas einkochen lassen, dann aufgießen mit dem Wildfond, das Ganze auch nochmal mit Pfeffer und Salz abschmecken. Und eventuell, ja nicht eventuell, auf alle Fälle noch ein bisschen Butter dazu und eventuell noch mal ein bisschen mit Stärke binden. So, ich werde mir das Ganze jetzt mal vorbereiten und zeige dann gleich, wie ich es zubereite. Als erstes werde ich jetzt mal die Pilze einweichen. Die gebe ich einfach hier in eine Tasse rein mache lauwarmes Wasser darüber. Und zwar mache ich immer dieses ganze Näpfchen voll und stelle dann oben, damit die also auch gut runtergedrückt werden, etwas zum Beschwerden noch eine Tasse damit über. Und lasse sie dann jetzt so 20, 30 Minuten aufquellen. In der Zwischenzeit werde ich jetzt die Kartoffeln schälen und die Möhrchen putzen und die Wachtelbrüstchen enthäuten. Die Brüstchen sind jetzt enthäutet. Ich habe sie nochmal in der Mitte geteilt und werde sie jetzt in den Speck einwickeln. Die ersten zwei habe ich schon. Dazu nehme ich mir einfach so die Wachtelbrust, halte sie so, lege so ein Stückchen über und wickele das dann einfach so um, dass möglichst alles bedeckt ist. So. Das mache ich mit der zweiten hier auch noch. Die, also, die Brüstchen habe ich also vorher schon gesalzen, gepfeffert ein bisschen. Die Keulen etwas stärker. So. Und dann kann das jetzt auch gleich in die Pfanne Butterschmalz habe ich jetzt hier in einen Topf gegeben, das habe ich absichtlich nicht in eine Pfanne gemacht, weil ich nachher den Ansatz, den Bratenansatz, der da noch überbleibt, den werde ich für die Portweinsoße nochmal nehmen. Das Butterschmalz ist jetzt schon schön heiß und jetzt kann ich da meine Keulen schon mal reingeben. So, das lasse ich einen kleinen Moment. Erstmal anbraten. Jetzt können dann auch die Wachtelbrüstchen damit zu ich mache das immer so, dass die Seite, die offene Seite vom Speck nach unten kommt. Dann kann das ein bisschen ankleben. So, die Brüstchen, die können jetzt schon einmal gewendet werden. Die Keulen lasse ich immer etwas länger, dass so es ein bisschen Farbe bekommt. auf die Seite legen. Naja, die können auch so ein bisschen auf dieser Seite bleiben. Jetzt wollen wir alle schon ein bisschen Farbe haben. Aber jetzt werde ich schon mal die Keulen nehmen. Die können jetzt auch schon mal raus, dass das so ein bisschen abtropfen So, erstmal ausstellen. Wie gesagt, das behalte ich jetzt erstmal über. Da kommen jetzt gleich auch noch mal etwas von der Lauchzwiebel rein. Die lasse ich da mal so ein bisschen drin brutzeln. Und dann gebe ich auch gleich noch mal die Steinpilze dazu. Über die Brötchen mache ich jetzt etwas Abendfolie und stelle sie dann in den Backofen. Die Kartoffeln sind jetzt geschält, klein geschnitten und ins Wasser gegeben mit ein bisschen Salz. Die Möhrchen habe ich geputzt, auch schon mal ins Wasser gegeben. In der Zwischenzeit kochen die Kartoffeln gut und die Möhrchen sind auch am Köcheln. Sind also auch gleich fertig. In der Zwischenzeit werde ich jetzt schon mal die Haut anbraten. Die lege ich mir so in die Pfanne. Und stelle dann einfach kartoffel Kartoffel, Kartoffeltopf da oben auf. Ja, das ist einfach, dass die dann so ein bisschen Druck von oben haben und auch schön flach bleiben. Ja, und die Kartoffeln können noch ein bisschen nachgaren. Die Kartoffeln die kochen jetzt hier oben inzwischen schon. Ja, die Haut sieht sehr schön aus, sie ist schön glatt geblieben. Jetzt stelle ich die Kartoffeln mal beiseite. Brauche natürlich jetzt erstmal noch ein Tellerchen dann die gebratene Haut erstmal auf. So, die stelle ich beiseite, die gibt es nachher noch dazu. Das wird jetzt alles nochmal erhitzt. Die Bauchzwiebelchen die können hier ruhig noch drin bleiben, die sind ja relativ groß. Die nehme ich mir nachher mit raus. Und wenn der Topf dann jetzt schön heiß ist, dann lösche ich das Ganze jetzt ab. Ich habe hier jetzt 100 Milliliter von dem Portwein rein. Und lasse das Ganze jetzt etwa auf zwei Drittel ein. Zwischendurch dann ruhig mal so ein bisschen den Bratensatz unten lösen. Das gibt nochmal ein bisschen Aroma, ein bisschen Geschmack. Während jetzt der Fortwein so ein bisschen einkocht. Kann ich jetzt hier schon mal meine Pilze, die ich in Wasser eingeweicht habe, hier dazugeben. Ich gieße die durch ein Sieb. Das Wasser braucht man jetzt auch nicht wegmachen. Das kann man nachher auch noch ein bisschen zur Soße dazugeben. Und die Pilzchen, die werde ich mir jetzt noch mal ein bisschen klein schneiden. Eigentlich hatte ich geplant, die vor dem der Reduktion vom Portwein noch mal im gleichen Fett ein bisschen anzubraten. gut, ja. nicht alles macht man so, wie man vornimmt. Und sich vornimmt. Wir werden sie eben noch mal separat ein bisschen in Butter anbraten. Ich schneide mir die jetzt noch so ein bisschen klein und gebe sie dann einfach in die Butter. Der Portwein ist jetzt schon soweit reduziert. Jetzt gebe ich also etwa 250-300 ml Wildfau dazu damit ab und rührt das noch mal gut durch. Das Ganze jetzt also auch noch mal einreduzieren. Das Müschen ist so gut wie fertig, das ist also gut eingeduziert. Das werde ich mir hier schon mal die Möhrchen vorbereiten. dann Ein ich Butter heiß machen, da kommt dann gleich der Zucker dazu. So, dann ich hier den Zucker mit bei. Und das Ganze dann so ein bisschen karamellisieren lassen. Aber vorsichtig, das wird ziemlich schnell braun. So, das reicht dann auch schon. Da gebe ich jetzt meine Möhrchen wieder mit rein. Ich die einmal schön durch. Ich gieße dann jetzt noch ein bisschen was ich saft bzw von dem kochwasser der milch auch. Und das ganze lasse ich jetzt einkochen bis das wasser dann also halt wieder weg ist und dann ist es auch schon fertig so ich werde jetzt mal den Kartoffelstampf machen die kartoffeln habe ich noch mal so ein bisschen abtropfen lassen als erstes gebe ich die jetzt in meine presse ich könnte jetzt also dieses teilchen hier rausnehmen diese presse kann ich übrigens empfehlen die ist wirklich klasse zwar nicht wirklich groß es kommt auch immer so ein bisschen was an der seite raus nicht wirklich viel, aber es ist sehr einfach und ohne großen Kraftaufwand zu machen. Ich gebe da mal ein Kartoffelchen rein. Und drücke dann einfach einmal durch. So. Dann gebe ich gleich noch ein bisschen Milch dazu. Meine Pilze. Hier haben das Ganze schön durchgemengt, noch ein klein wenig Salz damit bei und dann ist das Ganze hier auch schon fertig. Jetzt geht es nochmal an das Sößchen, da gebe ich jetzt ein paar Butterflocken dazu und zwar eisekalte, das heißt, diese eisekalte Butter, die soll jetzt eigentlich dazu beitragen, dass die Soße etwas sämig wird. Meistens klappt, aber nicht immer. Ja, die darf dann auch nicht mehr aufgekocht werden. Mal so Stückchenweise dazugeben. Wichtig ist, dass die Eisekalte. ist. Ja, so ein klein bisschen nämlich wird jetzt schon. Sollte das nicht klappen, was leider auch öfter passiert, also in mir jedenfalls, dann kann man das auch immer noch mal so ein bisschen mit Kartoffelstärke oder Maisstärke ein klein wenig nachdicken. Ja, so richtig wird es hier nicht. Ich möchte jetzt aber auch nicht noch mehr Butter reingeben, das ist vom Geschmack her eigentlich schon genügend. Und darum habe ich mir hier schon ein wenig Speisestärke vorbereitet. Ich habe jetzt hier mal... So einen halben Teelöffel genommen. Da kann dann aber nochmal das Feuer angemacht werden. So, ich lasse das jetzt nochmal einmal kurz aufkochen. Soweit ist jetzt alles fertig, dann kann angerichtet werden. Ich nehme hier also meinen kleinen Ring, gebe da den Kartoffelstampf rein. Den Ring butter ich immer so ein bisschen aus dann lässt sich das ein bisschen leichter aufnehmen ja, den Deckel hätte ich vielleicht auch einbuttern sollen so, dann nehme ich mal meine, ah, hier sind die heiß, nehme ich mal die Keulchen und durfte ich heraus Bei. Die sind ein wenig weich geworden. Aber das kann im Eifer des Gefechts mal passieren. Und die letzte auch noch. Dazu. Und den lege ich beide hier mit an und die Keulchen können auch damit bei so. und dazu kommt jetzt noch ein aufmachen. Die kann man dann auch noch mal in den Tisch mit zustellen. Dann noch ein wenig vom Pilzkraut und ein klein wenig Petersilie oben drauf. So, jetzt hätte ich beinahe noch vergessen, diesen wunderbaren wachtel chips das war es dann soweit. So werde ich das jetzt servieren. Das ist wie gesagt der Hauptgang. Als Nachtisch kommt dann jetzt nochmal von lila Kuchen frittiertes Vanilleeis. Ich wünsche jedenfalls einen sehr guten Appetit, viel Spaß beim eventuellen Nachkochen, auch viel Spaß beim Anschauen der anderen Videos die zu, dieser, zu diesem Fünf-Gänge-Menü gehören. Im ersten Gang, den hat ja Hanna Kocht einfach gemacht. Da gab es dann diese leckeren Lachs-Zucchini-Pastetchen. Ron's Kitchen hat eine ganz leckere Zitronen-Parmesan-Suppe gemacht. Kochen mit Schau. Hatte ein pochiertes Schweinefilet in Sesam gewälzt. Ja, und zum Nachtisch halt von Lila Kuchen das wunderbar frittierte Vanilleeis mit fruchtiger Soße. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es schmeckt und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss.